Bam, bam, bam, bam, bam. Bam. In der Weihnachtsbäckerei gibt es so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher nicht eine riesengroße Leckerei In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von dem Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? Na da müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen. Schmeißt den Ofen an und ran in der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und mich macht manch Hacknilch eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. bräuchten wir nicht Schokolade, Honig, Nüsse und Zuckade und ein bisschen Zimt? Das stimmt. Mehl und Milch verrühren, zischen, durch einmal probieren und dann kommt das Ei vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zischen, Mehl und Milch macht so manch nicht ein große Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei, bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten, sind die Finger rein, du Schwein. Sind die Plätzchen, die wir stechen, erstmal auf den Ofenblechen, warten wir gespannt, Brand. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Kleckerei. Zwischen Mehl und mich macht so nicht ein riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei.